Hm. Hm. Wo ist denn Jamie? Maria? Maria? Schon wieder keiner da. Erste Sendung? Hm. Und keiner da. Naja, Jamie ist unser Außenreporter. Hm. Aber auch der ist nicht da. Der ist bestimmt wieder unterwegs. Bestimmt ist er wieder bei Clown Sashi. Schalten wir doch mal hin zu unserem Clown. Und Action. Hallo. Das klappt aber auch gar nichts. Äh, Moment bitte. Uh, Regie. Hallo. Bitte umschalten gucken was Clown Sashi so macht. Geht gleich los. <lacht> da es gut. Wo ist denn nur Clown Sashi? Hey, Sashi! Clown Sashi! Da hinten ist er. Genau. Ich würde da wohl auch bei der Pflanze aufpassen können. Süß! Ich denke, er macht das bestimmt. Hey! Clown! Hallo! Ha! Habe ich es euch nicht gesagt? bei Clown Sashi aber hm, bringt seine Pflanze dahin will bestimmt Urlaub machen hm. nun no, ja okay Clown Sashi macht ja alles ja nachher kommt er nämlich zu mir und putzt mir meine Fenster mhm. ich bin ein bisschen zu klein für außerdem ich habe Höhenangst Dann geht's jetzt weiter mit Angehört. Mhm. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen hier bei Angehört. Ich dachte, Quatsch mit Soße. Ja, aber. Hier geht es um Hörspiele. Ach so. Hm. hast du überhaupt Ohren? Lass mich mal gucken. <lacht> <lacht> genau. Also, äh, hier stellen wir euch in Zukunft und auch jetzt Hörspiele vor, die wir toll finden. Hm. Ja. Ja. Und zwar gibt es heute oder geht es heute um eine Serie von Audible. Kennst du Audible? Ja, ich kenne Audible. Audible ist ja eine Hörspiel- und Hörbuchplattform, wo man Hörbücher kaufen kann und sie dann anhören kann, aber zum günstigen Preis. Ne? Man bezahlt einen Monatsbeitrag und hat dann so und so viel Guthaben und kann sich dann jedes Hörbuch runterladen, was man möchte. Also man kauft es ja. Sogar ohne WLAN. Ja, genau. Das hat man dann auf seinem Handy oder auch am PC kann man das machen. Und äh, ja, ich finde das ganz toll. Da gibt es eine... Eine schöne Serie von äh, Audible, nämlich Ghost Sitter. Zitter? Zitter die alle da? Ja, die zittern da alle. Manchmal uh. schon. <lacht> Ghost Sitter heißt ja, ist ja englisch, heißt übersetzt ähm, Geisteraufpasser. Geister? Ja. Ah. Bei Ghost Sitter geht es um einen Jungen, der eine Geisterbahn geerbt hat. Cool. Ja, eine Geisterbahn. Und äh, das ist aber nicht alles. Denn in dieser Geisterbahn gibt es echte Gespenster, einen echten Vampir, eine echte Mumie, einen echten Zombie? Zombie? Ja, Zombie, Bombi. Aber der ist ein ganz lieber. Der hat nämlich einen Kuschelhasen und auch der Vampir und das Gespenst und auch die Mumie, die tun niemandem was. Aber äh, sie leben in der Geisterbahn und in der Geisterbahn. Äh, in der Geisterbahn. Ja und äh, der der Junge muss natürlich versuchen, die geheim zu halten, erstens das. Und es gibt noch einen Bösewicht, genau, der das Spiegelkabinett hat, der will unbedingt die Geisterbahn kaufen und man weiß immer nicht warum. Jedenfalls entstehen da ganz tolle Abenteuer. Es gibt im Augenblick drei äh, Staffeln von Ghost Ghostsitter. Und äh, wir haben uns jetzt die dritte Staffel angehört. Gibt es jetzt bei Audible oder auch bei Amazon Music. Wer das hat, kann man sich da kostenlos dann runterladen bei Amazon Music, wer Prime hat. Und ähm, es gibt auch viele Bücher dazu. Ich kann die Serie nur empfehlen. Sie ist sehr spannend, sehr witzig. und ähm, Ich auch. Genau. Ich schau mir die auch heute nochmal an. In, in der dritten Staffel geht es sogar, gibt es sogar eine Zeitreise. Hm. Und man erfährt eine Menge über das Geistermädchen Mimi. Da? Ja, Mimi. Ich dachte, es gibt keine Geister. Doch, gibt es. Dort cool. jedenfalls. <lacht> also, hört doch mal rein. Ghostsitter. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Kann ich jedem empfehlen. Drei Staffeln gibt es. Eine vierte soll kommen. Wir erwarten sie freudig. Cool. Und, ich freue mich schon. Ja, ich mich auch. Und deshalb schaltet ein bei Ghostsitter und erlebt spannende Abenteuer mit den Geistern, den Zombies und den Vampiren. Ja, also reingehört. Bis dann. Tschüss. So, da sind wir wieder. Ja, Ghostsitter. Eine tolle Sendung. Äh, Quatsch. Ein tolles Hörspiel. Jetzt kommt demnächst ja auch Staffel 4. Hm? werde ich mir auch gleich holen. So, und wir schauen mal wieder, was unser Clown macht. Also, Action und Schnitt nach draußen. Klappt wieder nicht. Hm. Okay, also, helft mir mal. Wir zählen bis drei. Eins, zwei, drei und Action. Zwei? Was wollt ihr denn? Wir wollen solches Was denn? Ob auf unsere Katze aufpasst. Auf eure Katze? Ja. Katze. So ein großes Ding mit Rüsseln? Nein. Das ist so kleiner. So winzig. So, so ganz klein. Nein. Okay. Okay. Ja, ein kleiner Tiger. Hilfe! Ein Tiger! Aber... Der Dicke Dahin? Da hin. Kannst du ihn nicht wecken? Ne? Ja, Moment. Ich hole ihn. Okay. Oh. Ha? Was? Ach, ihr zwei. Wollt ihr reinkommen? Ja, nein, nein. Ich muss nicht was fahren. Was? Wollt ihr nicht reinkommen? Nein. Weil wir beim Urlaub fahren. Aber... Wir haben ein Problem. Ja, ihr auch. <lacht> Was denn? Unsere Katze. Wir können sie nicht im Urlaub mitnehmen. Das ist schlecht. Ja. ja, so ein großes Ding mit Rüssel kann man ja auch nicht im Urlaub mitnehmen. Nee, <lacht> nein. Das wird so klein. ein kleines Ding mit Rüssel? Nee, ohne Rüssel. Ach, ohne Rüssel, das ist ein komisches Ding. Ich dachte, so Katzen gut. haben immer Rüssel. Habe so, ich dachte, Elefanten sind die Dinger mit Fell.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 Das ist der neue Rückenkratzer. Praktisch, oder? Soll ich auch mal kratzen? Ist auch gut bei Mückenstich. <lacht> gut, also äh, dann holt euer Kater ja. und dann kommt er gleich nochmal. Ja? Äh, wie lange fahrt ihr denn weg? Äh, Zwei Wochen. Zwei Wochen? Ui, ui, ui. Warte mal, warte mal. Äh, so, also der Hund, die fahren, Zwei eine Woche.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 Also, jetzt passt also Clown Sashi auch noch auf den Kater von Maria auf. Hm. Der macht auch alles. Wie gesagt, nachher kommt er zum Fensterputzen. Und äh, ja, die Redaktion wollte auch noch aufräumen. Naja, gut. Da, da, da, da, da, da.